Ich begrüße Sie auch alle ganz herzlich hier von der TU Dortmund, Bereich Behinderung und Studium, DOBUS, wie Sie sehen hier noch aus dem Homeoffice und ich bin echt Super erfreut, dass hier so viele Leute irgendwie den Weg, Kolleginnen und Kollegen, hier zu dieser, äh, dieser kleinen digi snack -Bar gefunden habt. Das ist gleich ein bisschen eine Herausforderung, glaube ich, für unser praktisches Vorgehen. Aber genau, wir sind erstmal mal Tagesordnungspunkt, Tagesordnungspunkt Vorstellung. Wie gesagt, mein Name ist Carsten Bender. Ich leite hier seit äh, ungefähr drei Jahren an der TU Dortmund im Bereich Behinderung und Studium. Wir beschäftigen uns an der TU Dortmund schon seit knapp oder über 40 Jahren damit, wie man chancengleiche Studienbedingungen für Studierende mit gesundheitlicher Beeinträchtigung, mit Behinderung herstellen kann. Und ein Thema gerade in den letzten Jahren ist immer zunehmend die Relevanz eben der digitalen Barrierefreiheit sozusagen deutlich gestiegen und da haben wir sowohl in unseren Angeboten für Studierende und Lehrende jetzt in den letzten Jahren einen Schwerpunkt, Arbeitsschwerpunkt zu aufgebaut. Ich glaube, unsere Arbeit zeichnet ein Stück weit aus, dass wir probieren, sehr konkrete Hinweise den Kolleginnen und Kollegen zu geben Und deswegen haben wir uns auch entschieden, heute eben dieses Thema mit Ihnen sehr praktisch, sehr angemessen zu bearbeiten. Und ich glaube, eine Arbeitsweise, die Sie heute auch von uns erleben, ist immer, dass wir Kolleginnen, Studierende mit eigener Behinderungserfahrung zu Beteiligen. Und äh, so ist auch die Situation, dass ich Ihnen noch die Information am Anfang gebe, dass ich selbst blind äh, hochgradig sehbehindert bin und sagen diese Erfahrung, wie ein Stück weit auch ich das einbringen werde oder wir nutzen werden in diesem Workshop. Und gemeinsam mache ich den Workshop, da freue ich mich ganz besonders mit äh, der Anne Pferdekämper, die sich jetzt mal vorstellt. Genau, äh, vielen Dank. Also, vielen Dank, Carsten, für die ähm, Einführung und auch vielen Dank, Frau Fosner und Frau Rabbel, für die Einführung unseres Angebotes heute und die Möglichkeit, dass wir uns heute unsere Arbeit vorstellen können und mit Ihnen auch gemeinsam weiterentwickeln können. Mein Name ist Anne Pferdekemper. Ähm, ich koordiniere an der TU Dortmund das Projekt Do Profil. Das ähm, ist das Dortmunder Profil für inklusionsorientierte Lehrerinnenbildung, was über die Qualitätsoffensive Lehrerbildung ähm, vom BMBF gefördert wird. Und ähm, wir fangen mal direkt an mit unseren Folien. Dafür gebe ich einmal meinen Bildschirm frei und Sie müssten jetzt ähm, unsere Eingangsfolie ähm, sehen. Also mit dem Titel Was soll mir dieses Bild äh, sagen? Erstellen von Alternativtexten für Abbildungen im Kontext digitaler Bildungsangebote. Ähm, wir machen ähm, das Angebot heute gemeinsam, Carsten Bender und ich, und wir haben uns beide gerade schon vorgestellt. Deswegen würde ich einmal auch über diese Folie drüber switchen und ähm, direkt auch mit unserem Thema anfangen. Also warum sind Alternativtexte äh, wichtig, was... Ähm, ähm, Bedeuten Alternativtexte auch im Kontext digitaler Bildungsangebote? Warum sollten wir Alternativtexte ähm, anbieten ähm, und ähm, zur Verfügung stellen? Und ich glaube, da kann ähm, Carsten am besten mhm. aus seiner Sichtweise ein bisschen ähm, näher praxisorientierter ein paar Hinweise geben. Genau, also ich fange mal von meiner Sichtweise an. Eben halt als Zaschel, äh, ich nutze irgendwie digitale Angebote, sei es Webseiten, sei es Apps, sei es PowerPoint-Präsentationen, vorwiegend irgendwie mithilfe einer Sprachausgabe, die man natürlich ohne Probleme textbasierte Inhalte vorlesen kann. An Grenzen stößt ihr natürlich immer dann, wenn grafische Abbildungen eingefügt sind. Das kann, es gibt heute schon automatisierte Verfahren zur Bilderkennung. Die können mir vielleicht auch mal sagen, heutzutage da ist ein Kind, was an einem Tisch sitzt oder da steht ein Weihnachtsbaum oder so Sachen, kriegen die schon hin. Die Erfahrung zeigt aber das Aktuelle und ich denke mal auch auf absehbare Zeit. Für Abbildungen in Bildungskontexten, wie wir sie gerade in der Hochschulbildung haben, in der Regel diese automatisierten Verfahren nur nicht die Art von Informationen liefern, die sozusagen Lernende brauchen, um Bilder zu erfassen. Deswegen ist es immer auch heutzutage noch eine gesetzliche Vorgabe, wenn Sie Webseiten erstellen, dass Sie einen Alternativtext einstellen sollen, aber auch... Unsere Auffassung sollte das auch, sollten Sie das auch tun bei allen anderen Bildern, die Sie in Präsentationen, in mobilen Apps, wo auch immer Sie arbeiten, das machen. Wir wollen jetzt gar nicht so sehr auf die gesetzlichen Vorgaben eingehen und auch nicht, wie das technisch geht, weil das Schöne ist sozusagen, dass in der Regel alle Tools mit zur Erstellung digitaler Angebote oder die meisten oder auch die Software bei MS Office und so weiter die Möglichkeit bietet, dass Sie, wenn Sie ein Bild äh, einstellen in Ihre Anwendung, auch da einen Alternativtext einfügen können. In der Regel hilft da eine äh, Google-Suche nach einer Anleitung durchaus weiter. Sondern wir wollen, wie Sie ja schon sehen auf der Folie heute, tatsächlich einen Schwerpunkt eher auf die inhaltliche Seite legen. Also was macht ein guter Alternativtext aus? wie sollten der gestaltet sein, was muss man daraus beachten? Da würden wir jetzt in den nächsten Minuten noch anhand wirklich zweier kurzer Folien diesen Input machen und dann wäre der nächste Schritt, sagen, dass Sie auch mal das mit einem Bild selber ausprobieren können. Genau, die Folie mit den vier Regeln haben wir schon geteilt. Ich würde Ihnen aber auch parallel einmal einen Link zu, und einem Padlet zur Verfügung stellen, wo Sie a, die Folien auch nochmal ähm, als Datei hinterlegt äh, finden und noch weitergehende Informationen. Also da haben wir auch ein paar Links zur Verfügung gestellt, das, was Carsten gerade schon angesprochen hat. Es gibt ein paar an, gute Anleitungen von Kolleginnen an anderen Hochschulen ähm, zur ähm, Umsetzung ähm, barrierefreier, ähm, barrierefreier Dateien und eben auch, wie man eben in den Programmen Alternativtexte eingibt. Und dann würden wir jetzt tatsächlich mit unseren vier Regeln für Bildbeschreibungen im Bildungskontext starten. Die erste Regel wäre sozusagen, einen allgemeinen, ersten allgemeinen Eindruck zu geben. Das meint so, mit einem kurzen, knappen Satz mal sozusagen das Bild zu beschreiben, einen Überblick, einen ersten Eindruck über das Bild äh, zu geben. Was wir auch an dieser Stelle empfehlen würden, ist, man kann durchaus auch die Art der Abbildung sozusagen an diesem Punkt nennen. Also sei es, ist es irgendwie ein Foto, ist es eine Grafik, ist es äh, wie auch immer. Ich denke, Sie verstehen, was Sie meinen. Ne? Und eben halt hier beim ersten kurzen Satz eben äh, so einen ersten Eindruck zu vermitteln. Dann, wenn wir jetzt wirklich über Bilder, im, also über, im Bildungskontext sehen, gibt es in der Regel in der Hochschullehre, bei äh, Vorlesungsmaterialien, bei Skripten und so weiter, eine äh, fachliche Perspektive. In der Regel wenn wir, kommen wir mit einem Satz nicht hin, sondern dann ist notwendig, noch mal eine detailliertere Beschreibung zu geben und natürlich im Bild, Sie können ein Bild auf oder eine Darstellung auf, sehr viel verschiedene Art und Weisen beschreiben und sozusagen, wie Sie hier den Fokus legen, hängt in der Regel von Ihrer fachlichen Perspektive ab. Also was, was wollen Sie, welchen Lerngegenstand, welches Thema wollen Sie thematisieren und da in der Regel empfehlen wir auch gegebenenfalls schon das Fachvokabular Vokabular zu nutzen, was hier relevant ist. Und manchmal ist es notwendig, vielleicht auch nochmal Begriffe zu nutzen, die in der Abbildung auftauchen. Die, da würden wir empfehlen, die dann eben dadurch zu kennzeichnen, dass Sie die in, in Anführungszeichen setzen. Hm. Die dritte ebene die dritte perspektive wäre eben halt noch mal stärker auf die lehre bezogen also unsere idee ist man gibt dann erst einen ersten kleinen satz man macht vielleicht eine etwas ausführlichere beschreibung mit dieser fachlichen perspektive häufig gibt es aber ja eine aufgabe ein konkretes lernziel äh, und sagen was äh, wo man dieses äh, bild benötigt diese abbildung sich dann noch mal zu fragen naja wenn die aufgabe äh, also kann ein studierender der nur diese diese beschreibung hat die aufgabe die sie verfolgt in der Lehrveranstaltung äh, bewältigen. Oder was häufiger auch schon mal oder ein Thema ist, naja, manchmal sollen die Studierenden eben einen Graphen interpretieren, ein Bild interpretieren, bestimmte Ergebnisse hervorbringen. Äh, wenn ich einen Alternativtext mache, habe ich möglicherweise da schon die Lösung vorweggenommen. Eben diese didaktische Perspektive nochmal äh, zu berücksichtigen. Sagen, passt die, also ist die Aufgabe bewältigbar und äh, gut lösbar, alleine auf Basis dieses Alternativtextes. Äh, und, und der letzte Punkt nochmal ist äh, so ein bisschen zu schauen, äh, die Abbildung steht ja nicht irgendwie im, im, im leeren Raum, sondern ist ja Teil eines einer Präsentation, einer Webseite, eines Moodle-Kurs, wie auch immer, zu nochmal zu schauen, naja, welche Informationen gibt es? Gibt es vorher möglicherweise schon eine ausführliche Beschreibung äh, im Text, sowieso dieses, was Sie beschreiben wollen, dann können Sie natürlich darauf Bezug nehmen. Gibt welche Informationen, gibt möglicherweise äh, der, der Untertitel oder der, der Titel der Abbildung und sozusagen sagen, diese Themen nochmal zu beachten, dass man nicht so viele äh, Redundanzen erzeugt. Redundanzen erzeugt. Genau, das wären sozusagen die, die Dos, die Sie berücksichtigen sollten. Und jetzt haben wir auch noch sozusagen vier, drei Don'ts aufgeschrieben, die relativ, glaube ich, einfach sind, was man eher vermeiden sollte. Und das Wichtigste ist eben aus Angst, das gilt generell bei allen Themen rund um Barrierefreiheit, aus Angst, etwas falsch zu machen, ganz auf die Bildbeschreibung zu verzichten. Das sollte man natürlich niemals machen. Hauptsache. Sie beschreiben möglichst viele Inhalte ähm, zu Ihrem Bild und ähm, dann haben Sie schon einen großen Part erledigt. Das zweite Don't ist, ähm, auf eine Bildbeschreibung zu verzichten, weil man der Auffassung ähm, ist, das Bild ist eigentlich gar nicht ähm, so wichtig oder das ist rein dekorativ oder das ist eben für den Lernzuwachs nicht notwendig. Dadurch ähm, ähm, er, ähm, ja, hält man eben Menschen mit Sehbeeinträchtigungen, mit Blindheit, viele ähm, Informationen vor, was man auf jeden Fall nicht machen sollte. Und das dritte Don't ist eben ähm, am besten auf Formulierungen wie auf dem Bild sieht man in der Grafik wird dargestellt, ähm, zu verzichten beziehungsweise genau diese Angaben sind eigentlich total überflüssig, weil sie eben gar nicht gar keine Informationen über das Bild oder über die Abbildung, über die Grafik oder über die Statistik, die man als Lehrmaterial einsetzt, Informationen gibt. Genau.